was Du kannst du was tun Lol, ich lade den jetzt trotzdem ein. Das ist hier Questgegenstand oder Ja wir brauchen aber noch einen Schaft und noch eine Spitze Okay mit diesem Horadrin Würfel habt ihr einen wahren Schatz in der, oh, der erklärt mir gerade Er Legenden der zufolge kann der Würfel er kann einen Stab -Stab zusammenführen, Stab zusammenführen. Hast du das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 Legt fünf Edelsteine, Wie derselbe genau sind Edelsteine? derselben Qualität hinein Die und ihr könnt sie, sie in einen Edelstein der nicht was? höheren Qualität verwandeln. Zaneste, der, der kann zusammen mit einem Schwert werden zu einem langen, gesockelten Schwert. Der auch auch machen. könnt ihr zwei Köcher voller Armbrustbolzen in einen Köcher voller Pfeile verwandeln, während aus zwei Köchern voller Pfeile ein Köcher voller Bolzen wird. Ich muss es euch überlassen, weitere Formeln... Da so können wir alles möglich eine die Brutzeln. Ja. Hä? Das soll in jedem so Spiel gleich. Wie? In so einem in Spiel wie Diablo gibt es immer so Jams, die die du halt in die Sockets reinhaust Das war ja in, in torstadt genau das Gleiche. Aber du kannst jetzt in den Würfel tun, damit du noch einen stärkeren Edelstein kriegst. Ach so. Aber ich hab jetzt auch nicht 5, sonst muss ich mir ein anderes Logo nehmen. Aber ist mir egal. Gehen wir mal jetzt. Es gibt keine ha? Sorgen, die ein Krug Bier ist nicht heilen könnte. Wenn doch sowas. Oder Einhandschaden. 10 bis 25. Also ich glaub, dass das Beste. ist muss besser sein aber es ist reparatur halt nicht möglich als man mhm. wurscht das logisch einführen aber das werden wir nicht haben da das broken ist der das andere Dario, kann, ist das auch gut wieso kann man meine skins nicht so einstellen Seit dass gewohnt. sie nur bei den den anfangs biller ausrüstet nicht schon eh cool aus aber die anfangsdinger schon halt echt schlecht aus so ja. wo, wo kann ich da zurücksetzen meine Fähigkeiten für dich? Oh, das muss da zurückreisen. Hallo! Alter! Ah, ja, noch gar nicht hin. Guten Abend. Ihr hm. Doch vielleicht. Guten Abend. Oh, ich reise auch kurz nach Westen. Mhm. Ich reise immer nach Westen. Lore. Willkommen. Der Heck kann nicht zurücksetzen. Das Kloster zu reinigen. Aber ihr könnt bleiben, solange ihr wollt. Das kann man nur einmal machen? Ich weiß es nicht anscheinend Boah, das ist schade tja ist so anscheinend aber ich kann da auch nicht auf meine Sachen zugreifen so sagst du wir sind schon fertig dann deinem Dungeon Sieger gell Willkommen. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich... Oder? So. Oder willst du mal war, zuschauen? Warst du der letzte Stück? Ja. Yeah. Wie geht's? Wer ist okay. denn? Dann schauen wir mal, dass wir irgendwas Neues finden. Die Oasi, Oasi wahrscheinlich. Da werden wir mhm. wahrscheinlich zum Hügel laufen müssen Und von da aus weiterlaufen Mal schauen, so Und wieder Hast du einen Durchgang gehabt oder nicht? Ja, der war der Durchgang zurück Achso, er hat den jetzt angefunden da unten Da drüben sind wir gekommen. Jetzt haben wir die ferne Oase Schau ja. Sehr gut <lacht> Hab's auf dem Porter gemacht. Da müssen wir jetzt was anfinden. Wow. Oh what the fuck? Hive. Mhm. Todeskäfer. Schaut's aus, ja. Alter. Bild das schneller? Zack. 1, 2, zack. 1. Ich weiß nicht, ob das eh, eh auch nur jede 2 Sekunden hielt. Oder ist das besser? Wattst du Speer benutzen? Kann so sein, ja, Speer, ja. Alter also. was kriegst du wie ganz her? Yo 6 bis 23 ist ziemlich witzig. Ja, aber ich hab ja schon äh, ein Ding, was 10 bis 25 gemacht, das ist halt viel schlechter Ist halt schlechter, wenn du dich fragst. Er mhm. ja, halt alles oben. Jetzt schon wieder voll, gell? Ah, Energie. Stärke das war schlechter. Nichts ist besser. Ja. <lacht> Noch mehr heißt, oh mein Gott. Ah die kann man schlagen, die Stichlinge. Ah <lacht> wollt zusammenklopfen. Dem müssen ja super ausschauen, wenn du es druckst oder. Mhm. Komm unter Wörter. Ja moin Da ja, jetzt muss ich geh drucken Heh, <lacht> okay. Schauen gar nicht so schrecklich aus, sondern <lacht> auch nur schwarze Pieck Krug Geht's auch wie Lor Oh yeah. Oh yeah. Oh, da ist Party hart! Das geht. der Blitz ist wirklich gut. Cool. Oh, I was das so hält. Sandwurm. Und dann noch Sand um all. Jo. Da kommt immer mehr. Die kommen sie einfach aus da. Und wir werden desto weniger. Ja, mein Heal ist einfach besser als das, was die mit Damage machen da. Außer der dicke Violette da. Die immer, also die Bossmonster machen immer sauber Damage. Da muss echt aufpassen. Machen wir mal den Nebenviecher hin. Der daher. Hast du ihn gemacht? Nein, er hat sich um. Achso. Nice. Aber der Heat ist broken, oder? c <lacht> Und der ist jetzt der 1, gell? Stell dir vor, ihr könnt jetzt so zurücksetzen. Dann hättest du nur da eine ballert. Ich kann nicht noch mehr. Wie geil es wäre. Aber es gibt, man kann sie ja irgendwann nochmal zurücksetzen, oder? Ich bin überladen. Jetzt auf einmal bin ich überladen. Aha. Gehen wir mal studieren. Und Teleport Nice. Also, das ist genau noch mein ganzes Gut. Aber es ist jetzt doch. Hoher Schild. Bon. 24 steht einmal. Benötigt die stärke 75, ich kann es nicht einmal ausrüsten. Okay, der ist besser, glaube ich, was du gekriegt hast. Aber ich glaube da kann man vielleicht noch eine Sockel aufgetun. Mal schauen. Hm. Irgendwie nicht. Ich den ganzen Spiel noch nicht mal einen Sockel oder so verwendet, das kann ja nicht sein. Ja, verwenden wir ein das ist der Sinn von dem Spiel, Alex. That's the only reason ja. why you play this game. <lacht> es sollte halt einfach finster sein und der Questlog sagt jetzt einfach. Befragt Drogon zu der seltsamen Dunkelheit, soll ich das jetzt machen gleich? Ja, mache ich gleich. Drogon an. Ich habe diese lange Sonnenfinsternis erforscht und halte sie für das Werk von Klauenweepern. Findet ihren Tempel unter dem Wüstensand und ihr findet möglicherweise die Quelle dieses Flugs. Also, diese Vögel haben da irgendwas mit der Sonnenfinsternis zu tun. Ich habe halt auch 7000 Quests am Laufen. Drei, wenn man es genau nimmt. Es ist im Tempel der Clown-Weibern, wo auch immer das ist. Ich glaube er zur so Clown wie Birn Da, rechts, rechts. Was? Wie ich da hingegangen bin, ist es dunkel geworden Die vergessene Stadt Aha, aber bei der Oase waren wir nicht, aber wir können ja gerne da einmal gehen keine Ahnung. Steht nicht, wo der Tempel ist. Aber eigentlich ist es ja Quest 2. Eigentlich müssen wir halt zurück zu Hause da. der Quest 3, aber dann ist es halt immer finster. Das ist ja gut, oder? Ich mach trotzdem jetzt nicht viel hin. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja moin. Was ist da los? Feuer Du hast auf eine Party. Kann man denn ja den gut machen, das dauert ziemlich lang. Das dauert wirklich lang. Ich bin jetzt schon zehnmal vorbeigelaufen, bis ich den gemacht habe. <lacht> Warte mal. Okay. Hm. Die Blinder war war so witzig witzig, Joke's the me, he is broken. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, this is all up broken. Stehen die Video schon sehr wo Boah, es ist mir nicht so vorgekommen, aber jetzt kommt sie wieder so vor. Im Vergleich, ich kann nicht noch mehr tragen. Und bei welcher von Bei welcher seid schon bei Quest und 2? Zur wegpunkt Ich bin eigentlich erst eine einzige abgeschlossen. Okay. Aber wir haben halt 3 am Laufen. Lauf. Okay, da ist Sack, also da Da ist eine, gell? Ja? Ah, ist nur ein Kopf Die ganze Zeit nur schon. schauen Da ist eine ich da noch in die Ecke da ist nichts. Das haben wir ja kommen, oder von unten? Ja. Aber ich glaube wir müssen zum, zum Quest. Wir haben überall ein Quest. Aber was soll wir da oben gehen? Wir haben da halt auch eine Quest. Das ist eine Falltür. Zu den alten Tunnels. Aha. Mhm. Wir müssen so einen alten Tunnel, hat sie gesagt, da sogar glaube ich. Nein Nein Ich glaube den Tunnel brauchen wir nicht Die Hilde hat halt sogar das Giftstand. Hm. Aber wir könnten uns einen Söldner kaufen, der was im Buff hat. Ich kann nicht noch mehr tragen. Du machst halt aber nur die Hälfte, Heal dann. Das reicht halt nicht, da brauchen wir zwei, die was zum Buff haben. <lacht> wenn sie der überhaupt stacken lasst, ist die nächste Frage hm. Was ist wenn du vier Paladine spürst Oder acht Paladine? <lacht> Alter, das gibt schon einen bei denen Das geht sich trotzdem irgendwie aus Ja, schau Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Arbeit 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Servus.